Hier ist Melli von Team Mushu und wir schauen uns heute einen Job aus weiblicher Perspektive an. Wir sind hier im Silberturm mitten in Frankfurt und neben mir ist die Alex. Alex ist hier HR Business Partnerin. Welche Entwicklungsmöglichkeiten habe ich?